Kinder brauchen Vater und Mutter. So, hallo Cengiz, vielen Dank, dass du hier ins Interview kommst und von dir erzählen willst, als äh, Vater, der ähm, entrechtet ist. Hallo, erstmal. Hallo, hallo. Und äh, ich muss dich wie bei einem anderen am Anfang äh, darauf hinweisen, dass alles, was du erzählst, ist. Deine Meinung, das hat rechtliche Gründe, da habe ich dich drüber aufgeklärt. Dann äh, erzähl doch bitte am Anfang ein bisschen kurz über dich. Wer bist du, was machst du? Um, mein Name ist äh, Cengiz ich bin äh, 39 Jahre alt. Im Augenblick bin ich ähm, Angestellter an der Universität in äh, Tübingen. Und ähm, dort arbeite ich in einem Arbeitskreis ähm, in der äh, Strukturaufklärung von Proteinen, ähm, ich habe äh, vor anderthalb Jahren während dieser ganzen problematischen äh, Sache mit den äh, Gerichten und den Jugendämtern, hab, ich, habe ich meine ähm, meine Doktorwürde äh, gleichzeitig gemacht, erlangt und äh, hänge halt dann seither und davor halt dann auch so ein bisschen halt dann in der Luft. Also ich, ähm, äh, weil ich weiß halt dann irgendwie gar nicht, wie das halt dann irgendwie weitergehen soll äh, mit meinem Sohn. Ich wusste es halt dann noch nicht und ich werde halt dann immer wieder weggeschickt oder meine Anträge finden halt dann kein Gehör oder werden halt dann irgendwie umgedreht oder ich weiß es nicht, was das ist. Und das heißt, Aber du hast einen Sohn? Einen Sohn, der ist und ähm, der lebt halt bei der Mutter in äh, Freiburg, äh, in Breisgau. Mhm. Äh, und ich bin halt dann hier in der Zeit halt dann in Thüringen. Und okay. ähm, nach der also die Sache war die also Familienplanungsmäßig waren wir uns eigentlich halt dann äh, mit meiner Exfrau halt dann einig darüber mehr oder weniger eigentlich halt dann auch ähm, darüber, dass wir halt dann ohnehin, nachdem ich halt die Universität abgeschlossen habe, meine, meine Prüfungen abgeschlossen habe, sprich die Doktorwürde erlangt habe, sondern halt dann zum Beispiel halt dann überall in der Welt halt dann irgendwie irgendwo leben würden. Es ist halt dann so ähm, dass es sich halt dann einfach hinzieht, mein ganzes letztes Jahr, das erste Jahr der, ähm, der postdoctoral period, ähm, äh, ist halt dann auch schon mittlerweile äh, verschwommen, also verflossen und ähm, also auch von der Lebensplanung ja stehe ich halt dann eigentlich total in der Luft halt mhm. ich glaub, jetzt jetzt erst vor zwei Monaten hat dann wieder ein bisschen äh, Mut gefasst äh, Mut zum Leben gefasst halt dann auch und ähm, versuche halt dann irgendwie das Beste halt dann aus der Situation halt dann eben okay. auch zu machen ich merke ähm, also du bist ja Wissenschaftler ja? du bist Doktor und ich merke dass du jetzt gerade eher durcheinander redest ja also das ähm ist das was, was mit deiner persönlichen Situation zu tun hat? Kennst du dich selber gar nicht so, dass du, ähm, das es einfach so aus dir raus sprudelt emotional? Es sprudelt, glaube ich, aus mir halt dann irgendwie heraus, irgendwie, weil also ich ähm, lebe halt dann auch nicht mehr wirklich so mit Planung oder sowas irgendwie, mhm. sondern ich lebe halt dann irgendwie, so was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Ja. Ähm, die Sache ist die, äh, also ich äh, empfinde halt dann eben eine Verantwortung halt dann auch äh, für meinen Sohn. Und ähm, da muss ich da halt dann auch ähm, entsprechend halt dann auch tun, was halt dann eben notwendig ist. Ja. Und ich versuche halt dann alles äh, möglich halt dann immer drumherum zu planen. Ja. Ne? Und ja. deswegen kann es halt dann sein, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen konfus halt äh, dann irgendwie dahin komme. Weil ich habe halt auch so viele Sachen halt dann auch im Kopf, die ich halt dann auch gleichzeitig halt irgendwie machen muss. Ja. Also das heißt, ähm, deine persönliche Situation mit deinem Sohn, den du zur Zeit gar nicht siehst? Oder wie ist das gerade? Ähm, von Gerichtswegen wegen ähm, habe ich ein Anrecht auf drei Stunden betreuten Umgang im Kinderschutzbund wöchentlich. Das ist was vorgegeben. Drei Stunden wöchentlich Kinderschutzbund. Äh, was umgesetzt wird davon, ist alle zwei Wochen äh, zwei Stunden. Das heißt also, tatsächlich, äh, umgesetzt heißt, die Mutter lässt nicht mehr zu oder du kannst nicht mehr machen? Ähm, es ist so, wie gesagt, halt. deswegen bin ich halt dann auch so ein bisschen konfus irgendwie. Ähm, wir haben damals äh, vor Gericht, haben wir halt dann gemeint, wir möchten mehr Umgang. Seit drei Jahren, äh, der Richter im Amtsgericht ähm, in Freiburg hat nämlich darauf hingewiesen, dass wir die Umgänge erweitern sollten. Also das ist halt dann geplant, dass die Umgänge erweitert werden. Das war 2015. Mittlerweile haben wir 2018 wir haben mit einer halben Stunde Umgang, betreuten Umgang angefangen im Kinderschutzbund. Das war Anfang 2015 und das sollte halt dann erstmal auf zwei Stunden ausgeweitet werden, mhm. so schnell es geht. Das hat sich ungefähr ein Jahr lang hingezogen und damals hieß es halt dann auch schon, okay, nachdem die zwei Stunden erreicht sind, kommt dann die nächste Stufe. Also ich paraphrasiere das halt. Und die, die Begründung war, dass er da eben noch sehr jung war, dein Sohn. Die Begründung war unter anderem, dass er halt dann noch sehr klein ist, halt dann noch sehr anhänglich ist äh, zu der Mutter und so, und dass er halt dann auch, bis er zwei Jahre alt war, äh, gestillt worden ist, also mit der Brust gestillt worden ist auch. Ähm, das hat die Mutter halt dann auch für sich entschieden. Kann sie auch machen, also ich finde halt dann da auch nichts, äh, was man dagegen irgendwie einwenden könnte, würde. <lacht> Nur, das hat halt dann auch ähm, so ein bisschen den Beigeschmack, dass das Kind halt dann auch für die eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Ja. Ähm, wenn zum Beispiel ähm, Umgang ist, da wird wirklich auf die Minute das Kind abgeholt. Also da wird halt auch nicht mal irgendwie so mhm. fünf Minuten zu spät oder sowas halt. Dann. Und du hast den betreuten Umgang, weil das Kind damals noch so jung war oder hat der betreute Umgang noch einen anderen Grund? Der betreute Umgang hat noch einen anderen Grund. Ähm, da muss ich wieder ausführen, es mag wieder ein bisschen konfus halt dann irgendwie kommen. Also ich bin ähm, deutscher Staatsbürger. Ich bin von der Herkunft her, äh, türkisch. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. habe hier Freunde, äh, gehabt und habe. Und, ähm, bin hier halt dann, ich sag mal, komplett sozialisiert worden. Äh, in der, äh, türkischen Diaspora bin ich halt dann dementsprechend halt dann auch, äh, mehr Deutscher. Bei den Deutschen bin ich halt dann irgendwie auch mehr Türke. Halt dann, äh, das ist halt so ein so Mittelding. Also ja. halt so eine hybride Identitätsgeschichte halt dann irgendwie, ne? Was auch sehr interessant ist. Das Ding aber ist, dass ich plötzlich von, nachdem die Mutter das eben eingeworfen hat, wird mir halt dann seither ohne Beweis, ohne faktische Grundlage, wird mir halt davor geworfen, ich wollte das Kind in die Türkei entführen. Mhm. Ich war das letzte Mal in der Türkei 2012 mit meiner Ex-Frau. Okay, verstehe. Und diese ganze Situation bringt dein Leben völlig durcheinander. Du bist eigentlich ein, also schätze ich dich jetzt ein, rationaler, logisch denkender Mensch, der, der die Doktorwürde hat und ähm, dessen Leben aber jetzt komplett durcheinander ist. Ähm, was ist da passiert? Also wie kann das Leben eines Vaters in Deutschland derart aus den Fugen geraten, dass er in dem Interview hier ähm, derart alles aus sich raussprudeln äh, lässt, um es einfach loszuwerden. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ähm, also äh, ich hadere halt dann auch immer dem Ganzen, halt dann irgendwie so einen Sinn überzustülpen, nicht? Also äh, oft sagen die Leute ja, irgendwie ist, ist halt, man kann halt im Leben nichts planen, halt dann irgendwie Dinge passieren halt dann irgendwie. Und... Ähm, und es sind halt einfach so so Dinge, die halt dann irgendwie passiert sind. Also wir hatten halt, ich habe halt geheiratet, das ging halt dann alles in seinen, seinen geregelten Gang. Ich hatte ein äh, Kollegium halt dann eben gehabt, auch äh, teilweise Leute, die halt dann auch äh, freundschaftlich halt dann auch waren. Ähm, und ähm, hatte eine Wohnung äh, neu äh, angemietet in äh, Tübingen-Lustnau, äh, auch über einen Kollegen, äh, als meine Frau hochschwanger war, damit wir halt dann eine größere Bude halt dann eben haben. Und ähm, irgendwas ist dann halt dann irgendwie mit meiner Ex-Frau passiert, ich will ihr halt auch nichts unterstellen, ich habe selbst nichts gemeint, ich bin kein gewalttätiger Mensch oder sonst irgendwas, also, ne, und ähm, und irgendwas ist da halt dann passiert und sie hat sich anders überlegt, so viel kann ich halt dann nur sagen, sie ist halt dann irgendwie anders überlegt, ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich damals war, außer äh, dieser, ähm, zusätzlichen, konfusen Art halt, halt irgendwie, ähm, bin, bin ich immer noch der gleiche Mensch wie damals halt dann auch. Und, ähm, und sie hat sich halt dann anders überlegt, äh, hat halt dann in meinem Rücken ähm, sozusagen wie den Kindesentzug bereits vorbereitet gehabt. Ich mhm. glaube, ich glaube... Ich Kindesentzug glaub, heißt, dass sie nach Freiburg umgezogen ist, von Tübingen. Ja, Freiburg umgezogen ist. Sie hat halt dann ähm, nach... Es sind ungefähr, wie viele Kilometer, Tübingen, Freiburg? Sind, äh, ungefähr 150, 150 mit dem Auto. du ist natürlich ja. schwer, das Kind regelmäßig zu sehen. Also ich habe das wirklich, ich mache das ja seit äh, 2015 wöchentlich und das heißt ich bin da halt dann abwechselnd samstag und montag immer hingefahren so dass halt dann irgendwie der der tonus halt dann immer so aufwöchentlich halt dann irgendwie hinkommt das heißt äh, zwei stunden runter zwei stunden hoch das heißt ähm, wochenende futsch äh, arbeitstag futsch wie auch immer ne? Privatleben Privatleben sowieso nicht und so und ähm, naja und äh, das ging halt dann seit 2015 mache ich das und als wie gesagt ähm, irgendwas ist da passiert mit der mit der Mutter vom Kleinen ähm, und ähm, hat er halt dann das vorbereitet offensichtlich und nachdem der Kleine dann halt dann auf der Welt war hat sie halt dann noch gewartet irgendwie bis sie halt dann aus dem Wochenbett halt dann noch rauskommt. und das hat halt auch noch mal einen Monat gedauert da habe ich Urlaub genommen habe mich um das äh, Baby halt dann habe mich um die um die Mutter gekümmert und so und dann plötzlich äh, als er drei Monate alt war ähm, kam dann offensichtlich vom Frauenhaus in Freiburg, äh, dann ein Transporter, das habe ich vom Nachbarn äh, erzählt gekriegt. Ach was? Ein Transporter vor das Haus gefahren. Und zwar zu der Zeit, wo ich halt äh, noch in der, äh, noch auf der Arbeit war, also noch an der Universität halt im Labor noch tätig war. Ähm, ich bin an dem Tag trotzdem früher nach Hause gekommen, das ist auch sehr, sehr interessant. Ich bin an dem Tag, äh, vielleicht eine kleine Anekdote halt irgendwie, normalerweise bin ich halt dann bis vier oder fünf Uhr halt dann irgendwie ungefähr dort. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. An dem Tag, genau an dem Tag, ist bei uns im Institut der Server ausgefallen. Mhm. Und wir haben halt dann ähm, kritische Daten halt auf dem Server gelagert und die Garantie für die konnte nicht mehr gewährleistet werden. Also muss ich nach Hause fahren, früher als sonst, um ähm, eine Festplatte oder sowas zu holen, damit ich halt äh, die Sachen halt dann irgendwie äh, speichern kann, halt dann die auch dem Server bevor der Server abstirbt. Und kaum bin ich zu Hause, sehe ich, dass die äh, halbe Wohnung leergeräumt ist. Und man ist halt plötzlich halt dann irgendwie in so einem Schockzustand. Irgendwas ist hier gerade passiert. Und man weiß halt dann im Kopf automatisch: Oh, okay, ich weiß, was hier gerade passiert. Mhm. Aber man will es halt dann irgendwie nicht wahrhaben. Ja. Und ähm, wurde dir dann vorgeworfen, dass du gewalttätig seist? Oder warum nee, kommt das Frauenhaus mit dem Transporter? Ähm, das Frauenhaus kommt mit dem Transporter. Weil die Mutter halt dann einfach äh, sich beklagt hat über irgendwas. Also es gab, ähm, ah genau, ähm, das habe ich übersprungen. Ähm, sie hat nämlich äh, am, äh, das war an einem Mittwoch war das, äh, 2014 äh, im, Ju äh, im äh, Juli und ähm, am Sonntag davor, also zwei drei Tage davor, hat sie die Polizei zu uns nach Hause gerufen. Ähm, sie wollte halt dann irgendwie Essen kochen oder irgendwas machen halt dann in der Küche, hat halt ähm, eine Pfanne mit Öl auf die Herdplatte gestellt und dann ähm, die Herdplatte halt dann auf äh, volle Leistung hochgedreht und wollte das Ding halt dann auch nicht wieder abdrehen. Das heißt, sie hatte wirklich vorgehabt, das Haus abzubrennen. Man hat halt dann wirklich äh, vom Schlafzimmer aus hat dann schon gerochen, ähm, dass, ähm, dass da irgendwas, äh, so ein so, so schwelender Geruch halt, halt schon in der Luft, also man hat Öl halt in der Luft schon bereits gerochen. Halt irgendwie. Mhm. Äh, und da gab es halt dann Geschrei, also es gab halt einen Streit und ich habe sie halt dann irgendwie dazu gekriegt, äh, verbal, dass sie selbst, und zwar die Betonung auf sie selbst, sie war schon aus dem Wochenbett raus, in die Küche geht und dann diese Herdplatte ausstellt. Ne? Also halt so ein so, so Machtspieler halt Hast so. du, äh, ich will nicht zu tief da einsteigen, weil. Okay, okay. Ähm, Psychologie ist halt so halt Feld, in alles. Ja, ähm, weil es ist ja immer eine Interpretation ja und selbst. Ähm, und das ist ja auch selbst die, psychologisch halt dann auch. Ja, also selbst die Fachleute haben ja aus meiner Erfahrung heraus einfach nur ihre Interpretation des Innenlebens eines Menschen. Aber könnte es sein, dass deine Ex-Frau eine postnatale Depression hatte? könnte Das ist sehr gut, also du das sagst, weil sie hat nämlich noch vor der Geburt, hat sie nämlich darauf hingewiesen, dass sie nämlich so etwas haben würde, die meinte halt, also irgendwie, dazu müsste man halt dann auch, meine Ex-Frau halt dann auch kennen, um die halt dann entsprechend halt dann auch einschätzen zu können. Also sie hat wirklich gesagt, dass sie davon ausgeht, dass sie nach der Geburt eine Depression haben wird. Also okay. sie hat sich schon bereits mental darauf eingestellt. irgendwie Okay, gut. Dann ähm, lassen wir mal dieses Thema mit der psychologischen Komponente. Ich glaube, da gibt es genug Väter, die da erfahrungen haben direkt nach der geburt später nach mehreren kindern und so weiter und vor allem auch dieser aspekt ja wenn man vom mann zum vater wird ja wenn das erste kind kommt ist ja auch noch mal richtig ja. interessant was da passiert bei einer frau und auch beim mann natürlich ähm, ich würde jetzt gern noch mal auf dein leben zurückkommen also du hast gesagt eure vision war wenn du deine Doktorarbeit abgegeben hast und die Doktorwürde hast, dass ihr dann in der Welt herumreist. Und was du wirklich bekommen hast, ist, dass äh, sich deine Welt äh, verengt auf Tübingen und Freiburg und auf die ja. dahin ja, und ja. Ähm, dass du unter Aufsicht dein Kind, mit dem du frei in der Welt herumreisen wolltest, wahrscheinlich ja. um deinem Kind auch so ein Lebensgefühl ja, ganz ja. früh zu vermitteln, dass du dieses Kind nur unter Aufsicht sehen kannst. Was, was ist da? Also, es klingt ja absurd, ja, wie da die, deine Lebensvision sich plötzlich in ihr Gegenteil verkehrt hat. Ähm, ja, was ist passiert? Also, um es halt wirklich auf einen Nenner zu bringen, äh, äh, deutsche Gerichte, deutsche Ämter sind passiert. Ne? Also, anders kann ich das halt dann wirklich nicht sagen. Ähm, es ist wirklich ähm, erstaunlich, ah, und vielleicht rede ich jetzt gerade also dann auch zu subjektiv und zu emotional, wie total bei diesen Angestellten ähm, ähm, die Eigenschaft, also die, die menschliche Eigenschaft, total abhanden ist, Situationen richtig einzuschätzen, einzuordnen und darauf halt dann auch entsprechend reagieren zu können. Es ist wirklich äh, total unglaublich. Ähm, also es ging wirklich nicht mehr anders als über Gerichte, weil ich muss ja wissen, wo mein Kind ist, ja? Wo, äh, wo, der so wo der Sohn halt dann hin ist, weil. Ach, du wusstest halt es am Anfang gar nicht. Dir wurde nicht gesagt, nee. wo deine Ex-Frau oder damals noch Frau mit dem Kind ist. Nein, es wurde mir nicht gesagt halt dann irgendwie. Also es kam alles nach und nach halt dann raus. Ähm, erstaunlicher, ähm, ich weiß nicht, wovon ich jetzt ähm, genau erzählen soll. Also es ist, ähm, also was ich danach halt dann direkt gemacht habe, ist klar, natürlich die Gerichte aufsuchen, weil äh, das sind ja eigentlich diejenigen, die dafür halt dann zuständig sein müssen. Ja. Also, bin dann halt dann irgendwie hier hab Antrag halt dann hier äh, in Tübingen halt dann gestellt entsprechend im Amtsgericht und hab dann ähm, eben gehofft, dass da halt dann irgendwie sich was bewegt und da hat halt dann eben auch nochmal zwei Monate gedauert irgendwie äh, vor allem wenn es halt um Kinder geht dann nochmal zwei drei Monate zur Wahl habe ich mir organisiert was ist hier eigentlich los ähm, auf jeden Fall kam dann halt dann immer der Gerichtstermin zustande ähm, und da wurde halt dann eine Vorladung also halt dann auch an die Mutter geschickt an das Frauenhaus hier in Tübingen. und Mhm. Damit hat er sich halt dann auch bewendet. Sie kam natürlich nicht zur Gerichtsverhandlung. Sie war ja in Freiburg. Das wusste aber offensichtlich keiner. Und das Frauenhaus hier in Tübingen hat halt dann auch irgendwie da sich nicht darum gekümmert. Also ich weiß auch gar nicht, was die mit dem Brief dort gemacht haben, ehrlich Und das gesagt. Das hört sich ja echt an, als hätte deine Frau vor dir geschützt werden müssen, dass du ja, genau. dass so dir das halt heimlich wird, wo sie ist mit dem Kind, als wärst du eine Gefahr für beide. Ja, genau, genau. Und das wurde halt ohne Beweis, ohne gar nichts, wurde das halt dann eben entsprechend äh, einfach... Aber bist, bist du eine Gefahr für deine Ex-Frau und dein Kind? Nein, also ich habe meine, meiner äh, Frau gegenüber habe ich nie die Hand erhoben, zum Beispiel, anders als ihr eigener Bruder das bei ihr gemacht hat. Das kann ja, das kann, also es gibt jetzt sicher genug Menschen, die dieses Video sehen und sagen, das kann nicht sein. Deutsche Ämter äh, und auch ein Frauenhaus wird nicht einfach so eine Frau und ihr Kind vor einem Mann verstecken. Das machen die aber, einfach. Du rufst, wenn du eine Frau bist, dann rufst du dort halt dann einfach an und sagst, hey, ich habe ein Problem. Ich komme hier nicht mehr klar. Dies, das. Und dann, das wird auch überhaupt nicht geprüft. Das wird auch überhaupt gar nicht geprüft. Dann steht halt dann, wie in meinem Fall, halt der Transporter vor deiner Wohnung, während du halt dann auch gerade nicht da bist, ne? damit du halt dann vielleicht noch das Kind halt dann irgendwie noch halten könntest oder sowas. Und, und dann sind die weg. Und da wird halt dann das Nötigste mitgenommen. Der Rest wird halt, also der Rest an, an, Gütern wird halt dann über Gericht dann halt dann eben durch dieses, äh, Aufteilen halt dann irgendwie, mhm. über Aufteilungsding halt dann irgendwie dann geregelt. Und die sind dann halt dann tatsächlich weg. Und du hast halt überhaupt keine Ahnung, wo ist eigentlich mein Kind? Und dann stehst du halt dann da und dann denkst du dir, oh, okay, irgendwas ist hier nicht, nicht gut gelaufen irgendwie, ne? Das heißt, es reicht völlig, dass deine Ex-Frau irgendwie angedeutet hat, sie hat Angst vor dir oder sie müsste beschützt werden vor dir. Und dann fing sozusagen die Maschinerie an. Dann fing sozusagen die Maschinerie an. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum zwei, drei Tage vorher die Polizei bei uns zu Hause war. Das war nämlich sozusagen der, ähm, der erklärende Grund beim Frauenhaus. Ja, die Polizei war bei uns zu Hause. Hm. Ich brauche jetzt Hilfe. dabei war, äh, war sie eigentlich der Grund, warum die Polizei bei uns zu Hause war. Die Polizei, die bei uns zu Hause war, Sie hat nachgeguckt, sie hat nichts gefunden. Das hat mir halt dann auch der Einsatzleiter, dass man vier Wachtmeister waren, das, hat mir dann halt dann auch manchmal, hier ist nichts passiert, hier ist gar nichts. Aber sie hat halt trotzdem die Polizei gerufen. Das heißt, hier vermute ich, ich weiß es nicht, vermute ich, hat dann auch beim Frauenhaus so angemeldet. Die ähm, die Polizeiakte zu diesem Einsatz an diesem Tag ist auch schon mittlerweile nach einem Jahr gelöscht worden und das macht die Polizei halt dann entsprechend halt dann auch nur, wenn wirklich nichts vorhanden ist wenn da halt dann wirklich was vorgefallen wäre, ich weiß nicht, ich hätte zum Beispiel grün und blau geschlagen oder sonst irgendwas gemacht halt dann irgendwie oder keine Ahnung, weiß Gott was was es da noch alles gibt, ähm, dann ähm, dann wäre äh, der, der Polizeibericht noch, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, nach drei Jahren noch halt dann irgendwie noch vorhanden und die könnte man halt dann auch abrufen zum Beispiel und das hat uns halt, das hat mir halt dann auch meine Anwältin halt dann auch die Polizei gesagt. Da ist halt nichts passiert. Sie hat die Polizei gerufen. Die Polizei kam, hat nichts vorgefunden. Daraufhin hat sie halt, ähm, ein Hotelzimmer im Frauenhaus, ähm, gesucht. Und das Frauenhaus hat es halt dann irgendwie dann angenommen, ist dann gekommen, sogar unterstützend. Ist ja sehr, sehr, sehr, sehr lobenswert. Und, ähm, und dann hat sie, haben die halt dann sozusagen Frau, Kind, und äh, teilweise Güter halt dann einfach wegtransportiert zum Ort äh, des Wunsches eben. Mhm. Und dann sind die weg. Also in mir macht sich gerade im Bauch mhm. so ein ganz tiefes, dunkles Loch auf, wenn ich deine Geschichte höre. Mhm. Da ist ähm, viel Angst, weil wenn so etwas möglich ist, ist ja alles möglich. Im Prinzip ja, und das ist halt dann auch so meine, meine mh, Wahrnehmung der letzten Jahre. Ja. Deswegen äh, fällt es mir halt dann auch mh, äh, im Allgemeinen äh, sehr schwer, ähm, eine staatliche Institutionen äh, überhaupt noch einigermaßen ernst zu nehmen. Mhm. Wie geht es dir so persönlich? Damit kannst du noch gut schlafen nachts? Hast du ähm, soziale Kontakte? Ist es wie vorher oder wie wirkt sich diese ja, Ohnmacht oder auch ähm, diese Angst aus? Puh, schwer zu sagen. Also man kann sich halt, ähm, wenn in der, in der, man halt in der Wissenschaft tätig ist, kann man sich halt dann auch in die Arbeit stürzen. Ne? Mhm. Das ist halt dann auch eine gute also kannst du dich da noch konzentrieren und auch rational, ja, ja. logisch ja, ja. arbeiten? Das ist dann... Ja, ja. Das ist für dich quasi wie Meditation, da kannst du abschalten und bist dann drin. Ja, weil es, äh, wenn man da halt dann arbeitet, das folgt halt dann alles auch äh, bestimmten Regeln halt dann hm. auch irgendwie bestimmten Grundsätzen halt dann irgendwie. Also natürlich ist man halt dann auch immer überrascht über gewisse Dinge, wenn man da halt dann an, an der Entwicklung von irgendwas arbeitet. Aber man findet halt halt immer so eine Erklärung dafür. Man weiß halt dann auch, irgendwie das, wenn du zum Beispiel keine Erklärung findest, dann gehst du halt zu jemandem anderen, der findet halt zum Beispiel eine Erklärung halt dann für bestimmte mhm. Sachen. Ähm, und das ist ja wissenschaftliches Arbeiten, ist, ist ja, wissenschaftliches Arbeiten, ja. die Validierung einer Validierung Behauptung. Genau. ja. Und jetzt hast ja. du ja, also in der Wissenschaft erlebst du, dass du mit Kollegen und Kolleginnen, der behauptet jemand was, dann ja. fragen die, okay, bitte weise es nach, dann sagt sie, <lacht> ich habe ja ein Experiment gemacht, dann sagen <lacht> ja. die, hm, ich glaube dir nicht ganz, ich überprüfe mal deine, dein Experiment, dann sagen die, okay, ja. Äh, stimmt, aber ich glaube, du hast einen Aspekt vergessen, dann machen die ein anderes Experiment. Genau. Und so genau. nähert ihr euch sozusagen der Wahrheit und was du dein Berufsleben erlebt hast, ja. ist ja in totalem Gegensatz zu dem, was du im Privatleben und dann ja auch auf rechtlicher Ebene erlebt hast. Ja. ja. Wo ja, willst du es beschreiben, wie, äh, wie findet denn da die Wahrheitsfindung statt? Das ist eben ich habe ich, ich bin da immer noch nicht auf den Trichter gekommen äh, wie das, ähm, wie das ähm, hier mit den mit äh, Ämtern, Gerichten etc. Behörden halt dann irgendwie mit der Wahrheitsfindung als halt dann abläuft äh, also nochmal, äh, in der wissenschaftlichen Arbeitsweise kann man halt sogar Fehler definieren halt dann eben also man weiß halt dann auch man stellt eine bestimmte Behauptung auf und dann sagt man aber in einem gewissen Rahmen da muss man die Sache halt dann irgendwie die Sachlage betrachten also man kann halt dann alle möglichen Grenzen setzen weit eng wie auch immer ähm, und man muss halt dann auch noch dazu sagen, also wir arbeiten halt dann dort mit lebender Materie, mit einfacher äh, mit einfachen Organismen zum Beispiel oder auch teilweise mit komplizierteren Organismen zum Beispiel und ähm, mit Prozessen versuchen, die zu beschreiben. Man kann halt dann alles Mögliche da halt dann irgendwie entsprechend machen. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ist, man arbeitet halt dann sozusagen mit... Ähm, äh, unmenschlicher Materie oder sowas halt dann irgendwie also das heißt da gibt es halt nicht um menschliche Kontakte oder sowas also man beschreibt einfach gewisse Prozesse währenddessen ähm, halt dann eben äh, bei den Behörden die Sachlage halt dann eher so ist dass man es das halt dann mit Menschen eben zu tun hat das heißt äh, da kommuniziert man ja halt dann auch auf einer bestimmten Ebene das heißt man kann ja sagen okay das ist so das ist so äh, aber ich verstehe ja trotzdem weil ähm, du bist ein Mensch ich bin ein Mensch und ich weiß halt ich kann die Situation halt dann irgendwie nachempfinden halt dann irgendwie und und da bin ich halt wirklich in den letzten vier Jahren komplett auf äh, taube Ohren gestoßen, irgendwie. Sowohl vom Jugendamt als auch von den Gerichten. Da will wirklich niemand äh, sich auch nur bemühen, äh, den Gesetzen entsprechend, äh, den äh, Regularien entsprechend, äh, so wie das halt da wirklich überall auf der Welt stattfindet, offensichtlich, äh, irgendwie dir äh, entgegenzukommen oder sowas. Also man stößt wirklich da. Die Tür in dieser Mauer, aber da ist keine, also nicht, nicht für mich, da ist keine Mauer, da ist, da ist keine Öffnung für mich halt dann irgendwie vorhanden. Und da kann ich, ich habe wirklich mich in den Gerichten um wirklich geredet und erzählt und, und mich kurz gefasst und versucht irgendwie alle möglichen ähm, Möglichkeiten ähm, zu ergreifen, meinem Gegenüber, dass er das versteht, zu veranschaulichen, was da eigentlich gerade passiert eben also zwischen, ähm, also in meinen Rechten äh, als Vater gegenüber meinem Sohn. Und da ist null Verständnis, da ist mhm. gar nichts. Da ist wirklich alles total woher. Was, halt, ähm, was ist diese Mauer, durch die es keine Tür für dich gibt? Ähm, also zum Beispiel, dass ich halt dann versuche, die Situation zu beschreiben, ähm, dass das, was mir halt dann vorgeworfen wird, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also dass es halt eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Das ist sogar äh, stellenweise das sogar stellenweise wirklich ungesetzlich, offensichtlich garantiert wird, wenn man sich die Paragrafen halt dann irgendwie anguckt wegen Sorgerecht oder dergleichen, ähm, dass einem wirklich ähm, das verunmöglicht wird, Kontakt zu seinem Kind zu haben. Das ist ein elementares Menschenrecht. Deswegen äh, brechen überall auf der Welt Kriege aus, weil äh, Eltern äh, der Zugang zu ihren Kindern verwertet oder weil Kindern, äh, weil Eltern Kinder zum Beispiel weggenommen werden. Also da tun sich wirklich, äh, das tun halt eigentlich im Prinzip und das sage ich ganz offen, äh, nur repressive und oppressive äh, Staatssysteme. Und ähm, also wenn man, das kann man überall halt dann irgendwie nachverfolgen, auch hier in, in den Zeitungen. Und es ähm, ist wirklich unglaublich, dass es wirklich solche Schlupflöcher gibt, hier in Deutschland, ähm, wo sowas einfach gemacht werden kann. Es ist unglaublich. Also, sind es äh, nach deiner Einschätzung Schlupflöcher oder ist es ein... System? Ist es eine Denkweise? Sind es Muster? Sind es Routinen, Vorgehensweisen, die schon tief verankert sind in den Behörden? Also ich habe da wirklich äh, jetzt halt dann auch äh, im Zusammenhang mit ähm, mit anderen Vätern, habe ich da halt dann auch mich sehr halt dann auch ausgetauscht und alles äh, sehr rationale Menschen ähm, und ähm, der, der auch intelligente Menschen äh, dabei und ähm, also es ist ein ich weiß es nicht, also es hängt vielleicht halt dann auch mit der nicht vollständigen Gewaltenteilung in, in Deutschland halt dann wirklich zusammen, dass zum Beispiel die Gerichte äh, halt dann äh, direkt, indirekt äh, dem, dem äh, Justizministerium zum Beispiel äh, unterstehen. Ich weiß es wirklich nicht, also ich bin halt auch kein Jurist, ich kann da halt dann auch nur meine, meine Meinung oder meine Vermutung halt dann auch dazu äußern. Also Tatsache ist, jetzt im Sorgerechtszusammenhang ähm, zum Beispiel, da wird... Ähm, nämlich, das Sorgerecht kann nur auf einen Elternteil, ich frag mich bitte nicht nach den Paragraphen, aber das ist so, so wie ich das halt der Hauptparagraph, da gibt es noch zwei andere, ähm, da wird ähm, der, das Sorgerecht nur übertragen, im Falle von Kindeswohlgefährdung und äh, im Falle, wenn das andere Elternteil dem äh, zustimmt. Und in meinem Fall wurde es einfach mal so übertragen. Und das kann einfach nicht sein. Also ich. Das geht einfach nicht. Da ist halt dann ja zum Beispiel halt dann auch diese Mauer halt dann irgendwie. Da kann du hingehen und sagen, ja, ich äh, kümmere mich, ich bin, also eigentlich bin ich in der Gerichtsverhandlung der Einzige, äh, der sich um das äh, Kindeswohl sorgt. Das sage ich ganz offen halt dann irgendwie. Ähm, die Mutter, äh, entsprechend ihrer Handlung, tut es ja offensichtlich nicht. Und also, ähm, nochmal zum Sorgerecht, ihr habt ja, beide Eltern haben ja automatisch das gemeinsame Sorgerecht und es wurde dir entzogen ohne Begründung. Das, das wurde schon begründet. Ähm, also das da, da ist halt dann ein riesiger Absatz halt dann irgendwie und ähm, da steht halt dann irgendwas von Kindeswohlgefährdung und äh, Unzumutbarkeit äh, und halt das übliche Trara. Also es, es kommt irgendwie darauf an, also es, wie man das halt dann betrachtet. Es liegt für mich ich sage, es ist nicht beweisbar, es ist nicht belegbar, es ist nicht hm. objektiv nachvollziehbar. Es ist total abstrakt einfach. Also da werden Fakten geschaffen. Da wurden Fakten geschaffen, dass, ähm, die, dass die Mutter das Kind halt dann irgendwie bei sich behalten kann, dass ich so wenig wie möglich ähm, Zugang zu meinem Kind habe, sowohl erzieherisch als auch in irgendeiner anderen Art und Weise. Und dann wird halt dann gesagt, ähm, ja, ähm, der Vater hat halt in dieser Gleichung nichts zu suchen halt dann irgendwann, weil das Kind ist ja schon bei der Mutter. Also es schließt sich einem nicht. Also auf der einen Seite... Ähm, sorgt sorgen dieses ganze sorgt dieses ganze Konglomerat an Behörden dazu, dass das Kind äh, bei der Mutter landet und dann am Ende zu sagen, ja, aber wozu brauchen wir denn jetzt noch den Vater überhaupt noch? Mhm. Und das ist halt ein Prozess, der zieht sich über vier Jahre hin. Und es sind halt immer diese diese kleinen Nadelstiche, mit denen man halt dann als Vater äh, gegen diese Wände anläuft, wo man weiß, okay, ich habe ein Recht drauf, mein Kind hat ein Recht drauf. Und man versucht, man geht hin und man denkt sich, okay, eigentlich müssen die mir ja recht geben. Es ist ja nicht so, dass ich was Unmögliches hier verlange. Und dann stellt man fest, hey, da ist wieder irgendwie so eine total, total komische Begründung, bist du wieder gerade abgeschmettert worden. Und man spürt das wirklich. Vor allem äh, jetzt halt dann in äh, vier Jahren, kann ich jetzt halt dann auf die letzten vier Jahre halt dann zurückgucken. Und ich erkenne wirklich äh, mittlerweile wissenschaftlich, halt da wirklich so eine, so eine Tendenz halt dann da drin irgendwie ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Aber das halt dann irgendwie zu ähm, in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, ist halt total schwierig. Wenn man alleine halt dann zu Freunden oder zu Kollegen oder zu Familienangehörigen halt dann irgendwie geht und den Leuten das halt dann auch erzählt, die denken sich, ach komm, irgendwas hast du doch gemacht, oder? Und dann sag, sagst du halt, nee, was soll ich denn gemacht haben? Okay, ich bin kein perfekter Mensch oder so, ich mache halt dann vielleicht auch Fehler, aber das steht ja in überhaupt gar keinem äh, Verhältnis zu dem, wo man gerade halt dann irgendwie situativ sich halt dann irgendwie... Ähm, da befindet, also auch ohne um jetzt halt dann irgendwie komplett obsessiv halt dann irgendwie zu werden oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und das schließt sich einfach nicht. Und dann äh, sagt man, erzählt man es halt dann irgendwie äh, im Bekanntenkreis und sagen ja ja, aber die Gesetze werden halt schon so sein. <lacht> die Gesetze sagen halt dann eben etwas komplett anderes als das, wie man da halt dann entsprechend behandelt wird. Und dann ist es ja, aber irgendwas muss aber und dann dreht sich es halt dann immer im Kreis, immer im Kreis. Ja. Halt. Ähm. Wie mache ich jetzt weiter? <lacht> Sorry, ich bin wieder ziemlich viel rumgesprungen, glaube ich. Nein, nein, nein, das ist, das ist gar nicht ähm, das, was mich so beschäftigt, sondern äh, es ist ja schwer, das nachzuvollziehen, was du erzählst, wenn man es selber nicht erlebt hat. Exakt, exakt, genau. Ja. Und äh, wie. Weißt, du sagst das selber, selbst das heißt, im Freundeskreis kannst du es nicht voll und ganz vermitteln, dass du vor Gerichten und Behörden, wenn ich dich richtig verstehe, um dein Recht und auch das Recht deines Kindes äh, mit seinem Vaterzeit verbringen zu können, gekämpft hast und die Gerichte dir eben dieses Recht und auch deinem Sohn dieses Recht nicht zugestehen. Ja. Oder auch gar keinen Weg irgendwie dahin zeigen. irgendwie Vielleicht mache ich ja einen Fehler, ja, vielleicht mache ich ja irgendwas falsch oder sonst irgendwas, aber das mal halt dann wenigstens er halt irgendwie so einen Weg gezeigt kriegt, irgendwie. Das ist auch nicht vorhanden irgendwie, ne? ja. ja, wenn man sagen würde, ja, also wir sehen bei Ihnen Defizite als ja. Vater oder wenn man sagt, ja. das Kind ist noch zu klein, aber wir haben da einen ja. Stufenplan, ja, nach dem ersten Jahr können ja. sie dann so oft, und nach, ja. wenn das Kind drei Jahre alt ist, können sie es am Wochenende nach Hause nehmen und wenn es ja. fünf ist, dann können sie das ja. kind, äh, zur Hälfte gesehen haben oder wie auch immer. Ist nicht, ist nicht vorhanden irgendwie. <lacht> es wird halt bei den Gerichtsverhandlungen wird halt dann immer auf die Mutter geguckt und die Mutter macht halt nur so, also das heißt dann nein bei ihr, sie muss ja halt dann auch wirklich nichts sagen. Und der Richter guckt sie halt dann so mit großen Augen an, ach die Arme. Und dann guckt er mich an und dann weiß man halt dann schon halt dann irgendwie, was dazu macht. Und was ist, wenn du so machst? Das ist eigentlich eine gute Idee. Das habe ich, das schon mal, das hab ich bestimmt auch schon mal gemacht. Halt irgendwie. Stimmen Sie Ihre Ex-Frau zu? Es ist ein bisschen Arbeit, wirklich so. Ja. Und ich, das hat auch meine Anwältin hat mich halt dann auch darauf hingewiesen. Irgendwie hat die Mutter hat sich wieder geäußert <lacht> Ja, äh, was was passiert dann? dann äh, das hat dann das Problem, dass ich halt dann nichts gesagt habe und dann äh, später wird mir das vom Jugendamt halt dann vorgeworfen irgendwie. Also, aber sie hätten doch Stellung dazu nehmen können. Ja, genau. <lacht> ja, das ist also, ich rede ja mittlerweile mit vielen Vätern und es deckt sich mit meinen Erfahrungen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo es um meine Kinder geht. Die Frage ist ja auch immer was macht es mit den Kindern? Was denkst du, was macht es ja. mit deinem Sohn? Was hat es für Auswirkungen auf ihn, wenn er? Also hoffen wir es nicht, ja. Ich hoffe, dass es sich ändert, aber wenn er jetzt über Jahre hinweg ohne leiblichen Vater aufwächst, oder ihn nur dann sieht, wenn noch eine fremde Person dabei ist und ja, er ja auch in diesem betreuten Umgang die Intimität gar nicht aufbauen kann zu seinem Vater? Ja. Was passiert dann mit deinem Sohn? Was denkst du? Oh, also, ja, wie du schon sagst, also ich hoffe halt dann irgendwie entsprechend der Situation, ähm, dass es halt dann trotzdem halt dann irgendwie äh, sich gut entwickelt. Also die Hoffnung ist halt dann auf jeden Fall da. Das ist halt, man versucht halt dann irgendwie nicht halt dann zu sehr an das Schlechte zu denken, weil oft ist es so, dass Menschen... Ich eingeschlossen halt dann irgendwie so Selbstprojektionen, weil wenn man halt dann an schlechtes Sachen, wenn man negativ denkt, dann passieren diese negativen Sachen halt. auch wenn man währenddessen halt dann an, positive Sachen denkt. Und dann halt dann einfach die Hoffnung halt dann irgendwie hat, dass halt dann irgendwie eine höhere Macht, sage ich mal, hingeht und dich halt dann irgendwie trotzdem halt dann irgendwie, äh, und, da die Lieben halt dann auch, auf die richtige Bahn lenkt halt dann irgendwie. Also deswegen versuche ich halt dann da insofern halt dann auch positiv zu denken, hauptsächlich. Ähm, also, grundsätzlich, ähm, äh, Kinder brauchen äh, definitiv einen Vater. Also, das steht außer Frage. Man kann nicht irgendwie hingehen und, und halt dann irgendwie so, wie bei uns der Jugendamtsmitarbeiter halt dann so tun, als ob der Vater irgendwie Teil einer Gleichung ist, die man halt einfach mal rausnehmen könnte. Und dann wird halt so schon alles gut. Also, man, erzieht sich sozusagen halt dann einfach eine kaputte Gesellschaft dadurch, halt dann mhm. von alleinerziehenden Müttern, die äh, vom Staat, in den allermeisten Fällen, so wie ich das halt dann mitkriege, äh, eben supported werden, dahingehend, dass sie halt dann irgendwie ihren Lebensstil als alleinerziehende Mütter halt dann irgendwie aufrechterhalten können. Also es geht einfach nicht, das kann man nicht machen. Das kann ja. man nicht machen. Und äh, sag mal, warum ist ein Vater wichtig im Leben eines Kindes? Mhm ja für die für die Entwicklung für die psychologische äh, Entwicklung für die ähm, also damit äh, das Kind halt dann auch äh, lernt halt dann irgendwie zu unterscheiden halt dann irgendwie damit das Kind ähm, weiß halt dann irgendwo es ist damit das Kind halt dann weiß wo es halt dann irgendwie hingehen kann das kriegt von der Mutter das kriegt von dem Vater äh, in, äh, in Form von äh, Vorbildfunktion zum Beispiel sind äh, Väter äh, dann, ähm, sehr wichtig. Also es gibt eigentlich nur Gründe dafür halt dann irgendwie nicht so, äh, das halt dann von den Behörden halt dann irgendwie gehandhabt wird, dass sie halt dann Geld überweisen und danach halt dann komplett überhaupt gar, kein, ähm, gar keinen Wert mehr halt im Prinzip halt dann das ist totaler Quatsch irgendwie. Ist als Mensch keinen Quatsch. Wert, ja. Also ja. quasi nur als Arbeitskraft oder ja. als Finanzierung ja. einen ja. Wert hat, aber als Mensch ja. nicht. Also ja. halt dann nicht so, da denkt man, was, was bin ich dann eigentlich? Dann könnt ihr mich halt dann irgendwie in, in den Nährtank einsperren und äh, keine Ahnung, meine, meine Säfte halt dann irgendwie von mir abzapfen oder sowas, halt dann um die nachfolgende Generation halt dann irgendwie hochzuzüchten im Labor oder sonst irgendwas. So wie bei uns halt im Labor. Halt ja. Und was denkst du, was kannst du ganz konkret deinem Sohn beitragen? Hast du eine Geschichte eine Erfahrung mit ihm wo du gemerkt hast ja genauso kann ich als Vater ihm eine Bereicherung sein ja das ist sehr sehr schwierig das, das vollzieht sich halt dann auch oft ähm, in abstrakten Bahnen irgendwie es sind so Kleinigkeiten des Alltags halt dann irgendwie es sind halt ähm, um ähm, also der der eigene die eigene Entwicklung der eigene Umgang wie gehe ich mit bestimmten Dingen im Leben um wie bewerte ich die man erkennt halt dann auch ähm, in seinem Kind ähm, halt dann ähm, auch äh, so ein Stück weit sich selbst halt dann auch irgendwie, da denkt man sich, hey, ich hätte das genauso gemacht oder so. Also so, so, so kleine Sachen sind es halt dann irgendwie, aber die summieren sich halt dann auf. Oder ähm, hey, das hätte ich vielleicht nicht so gemacht, oder da brauchst du fünf Jahre Entwicklung, um da halt dann dahinter zu steigen. Oder ich sag dir einfach als Vater und dann weißt du es halt dann irgendwie. Weil du bist halt genauso wie ich eben. Also du als mein Kind bist ja genauso wie ich, also deswegen kann ich dir das halt dann sagen und du hörst halt dann auch auf mich Aber weil du genau weißt, weil du genau spürst halt dann geht es da ähm, dass ich sozusagen ähm, äh, auch derjenige bin, der halt dann auch, ähm, sich halt dann auch um, um dein Wohlbefinden halt dann auch kümmert denke. Das bezieht ja. sich halt dann sehr in seinen abstrakten Bahnen halt dann irgendwie. Ja. Aber meine kennt sich wirklich sehr wieder. Ja. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du gern den männlichen Teil in ihm halt zur Entfaltung bringen? Äh, das gehört auch dazu, würde ich sagen, halt dann auch irgendwie. Also das ist jetzt nicht ausschließlich, aber das halt auch ein Teil halt dann auch seines sein, sein, sein Wesens, seiner Identität halt dann auch. Ja, und den hat er ja quasi automatisch auch über deine Gene in sich, ja, über genau. Epigenetik, da bist ja du in auch äh, äh, viel äh, <lacht> firmer darin als ich, ja, also da wissen wir ja, dass soziale Umstände, Psychologie, ja, also der eigene mentale Umstand sich auch auf die Gene auswirkt, die dann weitergegeben werden und genau. ist ja alles von den Generationen vor dir und alles, was in dir an Lebensweisen, Ansichten, kulturellen Einflüssen Ach, genau. da ist, in die Gene gegossen genau. hat es deinen Sohn, ja, also den Anteil von dir und auch den Anteil seiner Mutter. Und der kann ja jetzt nicht zur, ich sage mal, bewussten Entfaltung kommen, weil der Vater fehlt. Ja. Er hat niemanden, der ihm zeigt, äh, wie dieser Anteil gelebt werden kann und vielleicht ja auch was ich denke, was denke ich dir als Wissenschaftler auch wichtig ist, reflektiert werden kann und dann auch wieder neu ähm, geordnet werden kann, um wieder sozusagen besser in den Genpool eingefügt zu werden. Ich hoffe, ich habe mich irgendwie verständlich ausgedrückt. Es war Du hast schon recht, aber ich würde halt dann auch wirklich nicht zu sehr dann auf nur auf die genetische Ebene halt dann irgendwie gehen. Also das ist ja auch das, was wir halt dann auch von der Wissenschaft her dann auch mit unseren Methodiken halt dann auch wirklich nicht erfassen können. Die Genetik ist halt dann nur ein Teil davon und das können wir halt dann irgendwie erfassen. Das ist eigentlich ziemlich gut und sehr interessant halt dann auch. Das hast du sehr schön und sehr richtig halt dann auch veranschaulicht in meinen Ohren. Und aber es geht halt dann auch sozusagen halt dann auch die um was weiß ich die Botschaft halt dann irgendwie Transportiert halt dann auch jenseits der Gene und so weiter. Oder auch wenn man die Gene halt dann auch mit einnimmt, wie gehe ich denn überhaupt damit um? Halt dann irgendwie Was bedeutet das alles? Wieso ist meine Wahrnehmung so, wie, wie sie ist halt dann eben? Äh, oder wie kann ich das Beste draus machen? Und so weiter und so weiter. Und ähm, das sind halt dann ähm, Sachen, die nicht halt dann irgendwie äh, dem eigenen Kind irgendein Günther oder Klaus halt dann irgendwie beibringen kann, weil der. Der hat ja mit meinem Sohn nichts zu tun, als dann irgendwo. Gott sei Dank ist es halt dann auch so. Und, ähm, und da ist halt dann wirklich für jedes Kind halt dann der eigene Vater halt dann auch irgendwo zuständig, das halt dann irgendwie zusieht. Ähm, vorausgesetzt der Vater ist natürlich wohl wohlmeinend. Es gibt natürlich halt dann auch andere Fälle selbstverständlich. Ähm, aber in meinem Fall zum Beispiel ähm, kann man das halt nicht sagen halt dann irgendwie, dass ich irgendwie äh, eine Kindeswohlgefährdung für mein Kind wäre. Also ich fasse mich da halt an den Kopf halt damit ich sowas höre irgendwie. Also, ich fasse mich da echt an den Kopf. Da mhm. also, wirklich halt dann gesagt, wenn ich wäre, ähm, also, das ist halt dann wirklich danach halt dann, einfach nur damit die Mutter, deswegen erkläre ich mir das und nur damit die Mutter halt dann irgendwie alleine Zugriff auf das Kind hat, ähm, bin ich halt, äh, in irgendeiner Form eine Kindeswohlgefährdung, so total verklausuliert um, um alles Mögliche herum, ähm, nur damit halt dann irgendwie die Mutter äh, das Kind hat und damit halt dann, glaube ich, äh, von dort die Behörden halt dann eher Einfluss halt dann oder, ähm, Einfluss halt dann auf die Mutter und halt dann eben aus. Mhm. Da fragt man sich, warum machen die das halt dann irgendwie? Warum, warum machen die das halt dann irgendwie? Und warum lässt überhaupt die Mutter sowas zu? Irgendwie das frage ich mich halt dann auch manchmal. Hört sich an, als wäre schon allein der Fakt, dass ein Vater sich um Kontakt mit dem Kind bemüht, eine Bedrohung für das Wohl des Kindes, weil die Mutter sich dann damit unwohl fühlt. Und was ist, wenn die Mutter Unrecht hat? <lacht> also das wird ja überhaupt nicht gefragt. Halt, dann irgendwie. Ja, es geht ja anscheinend nicht um das Recht, sondern es geht um das Wohl. Und dieses Wohl wird definiert von Richtern, Jugendamtsmitarbeitern, Psychologen. Die sagen uns dann, was das Wohl unserer Kinder ist und anscheinend bist du eine Gefährdung für deinen Sohn weil ich halt offensichtlich nicht irgendwie auf einer Ebene bin mit diesen Leuten halt dann irgendwie eben, weil ich vielleicht okay. eine andere Vorstellung gleich okay. habe. Okay, jetzt wird es interessant. Du, du denkst also, die Jugendamtsmitarbeiter, Richter und anderes Fachpersonal, mit dem du zu tun hattest, die denken anders? Ähm, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es, ähm, also es gibt ja wirklich... So wie ich das halt dann beobachten kann aus den letzten Jahren, es gibt halt dann diese menschliche Ebene, die läuft halt dann irgendwie zum Beispiel zwischen dem Mitarbeiter des Jugendamts, zwischen dem Richter äh, im Amtsgericht und so weiter. Und es gibt halt dann diese diese übergeordnete, diese staatliche Ebene halt dann eben. Ähm, und es ist mir halt dann wirklich sehr bewusst gewesen. Und ich habe zum Beispiel zu diesen Leuten menschlich überhaupt gar keinen Kontakt, da werde ich abgeblockt. Der Richter, der interessiert sich halt überhaupt nicht, was ich ihm erzähle. Äh, nickt nur, ja, gut zur Kenntnis genommen, ähm, demokratische Grundrechte gewahrt, aber ich... Äh, ignoriert es trotzdem mal. Äh, der Jugendamtsmitarbeiter genau das Gleiche, man redet mit dem und der tut halt dann auch so total menschlich halt dann irgendwie und dann, ähm, nachdem man äh, halt dann irgendwie mit ihm geredet hat, äh, merkt man halt dann auch, der Jugendamtsmitarbeiter ist halt trainiert auf Phrasen irgendwie, der will halt auch nicht wirklich mit dir reden, der will einfach nur seinen Job machen. Und da kommt halt dann eben, glaube ich, diese diese staatliche Ebene halt dann irgendwie zum Zugriff, ähm, zum Zug. Ähm, weil äh, die diktiert im Prinzip, äh, wie diese Menschen mit anderen Menschen halt dann irgendwie umgehen können. Und das scheint halt dann irgendwie schon total nicht mehr für die Menschen zu sein, sondern irgendwie für ein anderes Interesse äh, da zu sein. Also vielleicht für die politische Agenda oder sowas. Oder vielleicht, vielleicht für, für eine bestimmte Form einer Ideologie, der die halt dann irgendwie angehört. Weil ich kann es wirklich nicht begreifen, dass man halt dann diesen Menschen ähm, auf menschlicher Ebene nicht veranschaulichen kann, was eigentlich einen bewegt. Vor allem, wenn der Jugendamtsmitarbeiter mich halt dann auch mehrmals vor bei der Gerichtsverhandlung gefragt hat, ja, Herr was wollen Sie denn eigentlich überhaupt? Also, dass mir überhaupt zur Frage gestellt wird, ist schon ziemlich konfus. Ja, was wollen Sie denn eigentlich überhaupt? Ja, was glauben Sie denn, was ich will? Ich bin doch hier, damit ich halt dann mit meinem Sohn äh, zu, äh, Umgang haben kann, damit ich... Äh, Team, wie du sagst, halt dann irgendwie Umgang mit meinem Sohn haben, und damit ich halt dann nah bei meinem Sohn genannt halt dann irgendwie. Und er fragt mich wirklich, ja, was wollen die denn eigentlich überhaupt? Aber das habe ich doch schon bereits im Antrag geschildert. Also das ist, da wird man echt nur verrückt, wenn man halt dann irgendwie nachdenkt halt dann darüber. Du bist als Vater schon <lacht> Gericht, weil du dein Kind fast nicht mehr siehst und dann wirst du gefragt, was du denn eigentlich willst. Was, was wollen Sie eigentlich, Herr Kotsch? Das wurde ich mehrmals gefragt vom Jugendamtsmitarbeiter. Und äh, da ist eine, ich denke mal, eine Diskrepanz für dich da, weil wie stellst du dir denn eigentlich vor, wie es sein sollte als Vater? Solltest du vor Gericht gehen müssen, um Nein. deinen Sohn zu sehen? Nein, ich bin damals vor Gericht gegangen, vor vier Jahren, weil mein Sohn verschwunden ist und weil die Mutter mehrmals schon bereits zur Sprache gebracht hat, ohne dass ich da irgendwie da was gemacht hätte nochmal. Ähm, dass sie das Kind ins Ausland bringen möchte, bringen wird. Und sie hat mehrmals gesagt: Wir brauchen dich nicht. Und ähm, ich gehe mit dem Kind äh, ins Ausland und so. Und das hat sie mehrmals gemacht und mehrmals gemacht und mehrmals gemacht. Und, und deswegen bin ich damals halt dann vor Gericht gegangen, weil ich gedacht habe: Okay, das Kind ist jetzt wirklich im Ausland gelandet. Irgendwo, wo ich halt dann überhaupt gar keinen Zugriff, mehr, also wo, mhm. ich, wo ich halt gar nicht mehr weiß und halt auch wahrscheinlich nie wieder und da komme ich halt dann wieder auf die Ängste, die du halt dann auch vorhin halt dann auch angesprochen hattest ähm, ähm, und da weiß man halt nicht, was man okay da geht man halt dann zum Staat, denke ich als deutscher Staatsbürger hilf mir, da ist irgendwas im Argen halt dann irgendwie und dann geht man da halt dann hin oder dann heißt es, ja, was wollen sie eigentlich überhaupt? <lacht> das, das ist ja ein Albtraum. Das heißt, du kommst nach Hause, weil der Surfer in der Arbeit ausgefallen ist. Die Wohnung ist halb leer geräumt. Dann hast du wie lange nicht gewusst, wo dein Kind ist? Ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber also zwischen ähm, Juli... Juli kam er weg, äh, September war die erste Fahrtung, wo sie nicht angekommen ist, soweit ich mich erinnern kann. Und Oktober, November, also ich habe ihn halt dann erst wieder im Januar gesehen. Das heißt, so kurz davor, muss im Oktober, November vielleicht halt dann bei den Feiertagen gewesen sein, äh, wo er halt dann irgendwie... Also so drei, vier Monate wusstest du gar nicht, wo dein Sohn war? Drei, vier Monate wusste ich auf jeden Fall nicht, wo er ist. Ja, Also bis, bis zum September wusste ich das halt auf jeden Fall. Okay, nicht. also du kommst nach Hause, Wohnung halb leer geräumt drei, vier Monate weißt du nicht, wo dein Sohn ist und dann spulen wir nach vorne und dann hörst du, warum sind sie eigentlich hier? Genau, dann spulen wir nach vorne warum, warum sind sie eigentlich hier? Das ist in Freiburg halt hauptsächlich immer passiert. Ähm, in Tübingen war der Jugendamtsmitarbeiter noch nicht mal vor Ort, irgendwie, der ist noch nicht mal gekommen und in äh, Freiburg wurde mir das halt dann mehrmals gesagt. Irgendwie vom und gleichzeitig fragst du dich, warum muss ich eigentlich als Vater überhaupt vor Gericht, um um meinen Sohn ja, zu kämpfen. Ja. Plus, kämpfe. wenn ich dann um meinen Sohn kämpfe vor Gericht, dann kriege ich meine Rechte nicht und meinen Sohn auch nicht. Ja, ja, ja. Und man wird halt, ja, man ist halt irgendwie so total baff einfach irgendwie. Dann steht man halt dann so da, okay, äh, breitet schon dem Kopf halt dann den nächsten Antrag vor, so lange, bis die halt dann irgendwie mal äh, blicken, bis da halt dann irgendwie. Was nicht ganz okay ist irgendwie. Ich muss als Vater doch nicht rechtfertigen, warum ich mein Kind sehen möchte. Weil, wenn ich halt dann ähm, überhaupt nichts halt dann irgendwie habe, was, was irgendwie nachweist, dass ich eine Kindeswohngefährdung bin, warum muss ich dann irgendwie dem Staat gegenüber oder dem staatlichen Repräsentanten gegenüber erzählen, dass ich mein Kind irgendwie besuchen Das ist doch total Quark. Das ist, das ist eine totale Repression. Das ist, das ist wirklich total oppressiv, was da halt dann irgendwie läuft. Irgendwie. Also, also, es wird dir etwas vorgeworfen. <lacht> das nicht beweisbar ist, nicht belegbar ja. und ja. auf dieser Basis wird dir dein Kind staatlich per Gericht ja. entzogen. Ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie, wenn äh, sowieso das eine Argument gegen mich nicht hält, dann wird halt dann einfach irgendein anderes Argument rausgeholt. Hauptsache, irgendwas greift da halt dann. Also irgendwas passiert da halt dann irgendwie. Also Hauptsache... Und man kann halt, also so kommt es bei mir halt an, wie gesagt, ist halt sehr subjektiv. Ähm, äh, Hauptsache, äh, ich kann halt mein Kind nicht sehen. Ich bin halt dann aus dem, aus dem Leben, aus der Lebenswirklichkeit des Kindes sozusagen total entfernt. Ja, okay. So kommt es mir, so mir vor. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit, als du noch die Vision hattest, ihr würdet in der Welt herumreisen als Kleinfamilie und äh, euch dem Tag hingeben und andere Menschen und andere Länder erleben. Hättest du in dieser Zeit gedacht, dass es so vor einem Familiengericht abläuft? Nein, nein, natürlich nicht. nee, gar, nee Auf gar keinen Fall. Hundertprozentig nicht. Nein, wusste ich nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Was hat sich in deinem Denken verändert seitdem? Was seitdem denkst denn? du über dieses Land, über diesen Rechtsstaat, über diese Demokratie, über die Behörden, über die Menschen, die hier Leben, die Gesellschaft, Blick auf den Vater. Ich mache jetzt mal das ganz große Fass auf, ähm, der Blick von ganz oben. Was denkst du? Also ich habe überhaupt ähm, null Vertrauen. null Also ich bin nicht paranoid oder sowas irgendwie. Ich weiß, dass man die halt dann auch ähm, irgendwie in, in Frieden halt dann irgendwie vor sich halt in dem Leben leben kann und so. Ähm, aber also ich versuche jetzt halt dann, ähm, also... Den, den ursprünglichen Gedanken so weiter halt dann vorzufinden und einfach aus diesem Land halt dann abzuhauen ehrlich gesagt und dann halt dann das halt dann irgendwie vielleicht anders zu probieren ja. also anders heißt halt dann irgendwie auf legale Wege natürlich halt dann das heißt du willst Deutschland den Rücken kehren aufgrund deiner ja. Erfahrung ja kehrst du dann auch deinem Sohn den Rücken zu oder kannst du Nein. den dann weiter sehen ja also du willst auf jeden. du, du würdest nicht so weit weggehen, dass du gar keine Chance mehr hast, deinen Sohn zu sehen. Nee, nee. Okay. Wie wie sollte es eigentlich sein? Was wäre dein Wunsch? Was war eigentlich, ähm, als du das erste Mal ins Gericht gegangen bist, was hast du gedacht, wie es da laufen würde? Wie sollte es sein? Ähm, also ich dachte, ähm, da halt dann irgendwie so eine Art von Vermittlung oder sowas, was halt dann irgendwie stattfindet. Also dass da ähm, dass da die die, die äh, Angestellten die Beamten Behörden Richter was weiß ich ähm, halt dann mit ähm, solchen Situationen vertraut sind und äh, dass da die Leute halt dann eben entsprechend halt dann ähm, an ähm, ich weiß nicht beraten werden irgendwie zusammengeführt werden vielleicht halt dann irgendwie aber das ähm, es war halt dann genau das Gegenteil davon, also das war ja totale Kälte eigentlich. Also seit, ähm, seit, seit äh, vier Jahren äh, drängt sich mir halt wirklich der Begriff ähm, äh, des Schreibtischtäters irgendwie ständig auf. Mhm. Ne? Und also das, das ist unglaublich einfach, also unglaublich. Mhm. Also so so das ist, das ist keine Art irgendwie, also so definitiv nicht. Ja. Ähm, zum Abschluss und das Gesprächs, was wünschst du dir für, für deinen Sohn? Willst du, dass er auch mal Vater wird in so einer Gesellschaft, in so einem Rechtsstaat? Was muss sich ändern? Was, in was für eine Welt willst du, in was für ein Land willst du, dass er hineinwächst als potenzieller zukünftiger Vater? Um. Puh... Um. Also ich wünsche mir halt dann irgendwie, äh, für ihn, halt intelligenter und offener Mensch ist, halt dann irgendwie, der halt dann offen für ähm, Sprachen, Kulturen und halt dann alles mögliche halt dann irgendwie offen ist. Also also dass er halt dann auf jeden Fall ähm, nichts äh, zu, äh, zu so einem, ich weiß es nicht, zu einem ähm, Untertan oder sowas halt dann irgendwie hier sowas vielleicht irgendwie. Mhm. Ansonsten halt dann hoffe ich halt dann ähm, das Beste halt dann für ihn nicht. Okay. Danke, Cenkis. Ich merke, es war nicht leicht für dich, für mich auch nicht. Gerade jetzt am Schluss wird es ja ähm, emotional und da kann keiner von uns vätern, kann und soll sich auch vor seinen Emotionen nicht äh, fürchten, retten, herausreden, ähm, sie beiseite schieben. Ähm, ich habe dich als liebevollen Vater erlebt hier. Ich wünsche dir, dass du deinen Sohn regelmäßig sehen darfst, dass ihr auch euch alleine sehen dürft, dass du voll und ganz Vater nur mit ihm sein kannst, wie es dir ja auch zusteht. Ja? Und ähm, danke für deinen Mut, hier von dir zu erzählen. Und äh, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und deinem Sohn auch. Danke. danke.